Lernen ist ein aktiv konstruktiver Prozess, also ein aktiv konstruktiver Prozess der Informationsaufnahme, der Informationsverarbeitung, der Informationsspeicherung. Und diese Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung von Information findet dabei in unterschiedlichen Gedächtnissystemen statt. So werden die einkommenden Informationen zunächst für wenige Millisekunden im sensorischen Gedächtnis, im sensorischen Register festgehalten. Nur wenige der auf uns einströmenden Informationen werden dabei allerdings bewusst betrachtet und gelangen zur Verarbeitung ins Arbeitsgedächtnis, bevor sie dann im Langzeitgedächtnis dauerhaft gespeichert werden können. Das Arbeitsgedächtnis unterliegt dabei jedoch zwei Beschränkungen. Also Einerseits können im Arbeitsgedächtnis Informationen nur wenige Sekunden gehalten werden. Das heißt, wenn wir Informationen eigentlich nicht fortlaufend wiederholen würden, dann würden diese Informationen gar nicht ins Langzeitgedächtnis transferiert werden. Sie würden also ziemlich schnell verloren gehen. Andererseits ist die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses relativ klein. Also man kann lediglich sieben plus minus zwei Informationen im Arbeitsgedächtnis halten, sich im Arbeitsgedächtnis merken. Und aus diesem Grund treffen wir beim Übergang der Informationen vom sensorischen Register in das Arbeitsgedächtnis eine Auswahl von Informationen. Sprich, wir selektieren aus den zahlreichen Informationen, die auf unsere Sinnesorgane einströmen, die aus unserer Sicht wichtigsten und relevantesten Informationen. Und gleichzeitig stellen wir im Arbeitsgedächtnis aber auch Bezüge und Verknüpfungen zwischen den einkommenden Informationen her. Also wir organisieren, wir ordnen sie, zum Beispiel indem wir einzelne Informationen zu größeren Sinneinheiten zusammenfassen. Und dadurch werden natürlich diese Informationsfülle für uns kognitiv leichter handhabbar. Und dann, dann integrieren wir diese organisierten Informationen letztlich in unsere Wissensstrukturen. Und dazu stellen wir im Arbeitsgedächtnis Verknüpfungen her, Verknüpfungen her zwischen unserer neuen Information und den bereits verfügbaren Informationen und unserem bereits verfügbaren Wissen aus dem Langzeitgedächtnis. Und dieses im Langzeitgedächtnis gespeicherte Wissen, das beeinflusst aber auch, welche Informationen wir wahrnehmen. Also welche Informationen wir in unser Arbeitsgedächtnis aufnehmen, welche Informationen wir dabei als relevant und wichtig betrachten und bewerten und sie damit selegieren. Unser Vorwissen beeinflusst aber auch, wie wir Informationen organisieren, also welche Verbindungen wir zwischen einzelnen Informationen herstellen, wie wir einzelne Informationen sinnvoll anordnen welche bedeutungshaltigen Strukturen und Verbindungen wir dabei zwischen den einzelnen Informationen erkennen. Also Sie merken vielleicht, streng genommen nehmen wir die Dinge und die Welt nicht so wahr, wie sie eigentlich ist, sondern wir interpretieren immer im Arbeitsgedächtnis die auf uns einströmenden Informationen und geben diesen Informationen auf Basis unserer vorwissensgeleiteten und gesteuerten Interpretation letztlich erst ihre Bedeutung. In diesem Sinne bedeutet Lernen letztlich, Informationen mit bereits vorhandenen Wissenselementen unseres Langzeitgedächtnisses zu vernetzen und diese zu integrieren. Also man könnte auch sagen, Lernen ist das Andocken neuer Informationen in unser Vorwissen. Und insofern ist Lernen ein konstruktiver Prozess, bei dem wir also Verbindungen zwischen Neuen und dem Alten herstellen, also konstruieren bei dem wir letztlich den auf uns einströmenden Daten, den auf uns einströmenden Informationen, Sinn und Bedeutung verleihen. Und dieser Prozess, der muss natürlich motivational reguliert, er wird aber auch metakognitiv gesteuert. Und die metakognitive Steuerung dieses Prozesses wird dabei insbesondere getragen von unserer Selbstregulationskompetenz und dementsprechend auch von der Selbstregulationskompetenz unserer Schülerinnen und Schüler. <Musik> Die Selbstregulationskompetenz kann dabei als Fähigkeit definiert werden, den eigenen Lernprozess und das eigene Lernverhalten durch den Einsatz bestimmter, also verschiedener Strategien, selbstständig zu planen, zu überwachen und gegebenenfalls zu regulieren, um so das Lernen in einer bestimmten Situation zu optimieren. Dementsprechend ist ein hoch selbstregulierter Lernender eigentlich in der Lage, sich Informationen selbstständig reflektiert und effektiv erschließen zu können, indem er sich selbstständig Lernziele setzt, geeignete Lernstrategien auswählt und einsetzt, den, seinen Lernprozess stetig beobachtet und bewertet, sowie, falls notwendig, modifiziert. Und aufgrund dieser Teilfähigkeiten kann ein selbstregulierter Lernender entscheiden, ob er lernt, was er lernt, wann er lernt, wie er lernt, und schließlich, woraufhin er eigentlich lernt? Im Hinblick auf die Anforderungen einer Lernaufgabe setzt sich ein selbstregulierter Lernender geeignete Ziele. Und hierzu analysiert er die an ihn gestellten Anforderungen innerhalb einer Lernaufgabe. Also er nimmt quasi eine Aufgabenanalyse vor und aktiviert bei dieser Analyse sein aufgabenrelevantes Vorwissen, seine aufgabenrelevanten Fähigkeiten, um auf dieser Basis dieser Aktivierung einzuschätzen, inwiefern er auf Basis seines Vorwissens und seiner Fähigkeiten jetzt eigentlich die Aufgabe erfolgreich bewältigen kann. Und aus dem Abgleich und dieser Gegenüberstellung identifiziert ein selbstregulierter Lernender dann Lehrstellen in seinem Vorwissen, Lehrstellen in seinen Fähigkeiten und setzt sich zur Schließung dieser Lehrstellen Ziele für sein eigenes Lernen, die er in einer bestimmten Lernsituation mit einer bestimmten Lernaufgabe eigentlich nun erreichen will. Um die Ziele, die sich ein selbstregulierter Lernender bei seiner Aufgabenanalyse gesetzt hat, zu erreichen, muss er natürlich seine Lernhandlungen auch planen können. Also er muss in der Lage sein, aus einem verfügbaren Repertoire an Lernstrategien die geeignetsten Strategien auszusuchen. Und die mit diesen ausgewählten Strategien in Zusammenhang stehende Handlungen, die muss er natürlich in eine Reihenfolge bringen. Also er muss sich mental sozusagen eigentlich einen Handlungsplan generieren, den er letztlich in einer konkreten Lernsituation umsetzen will, um seine Lernziele zu erreichen. Und auf der kognitiven Ebene beeinflussen diese Strategien dabei den Informationsverarbeitungsprozess einer Person. Also sie bestimmen in diesem Zusammenhang eigentlich die Auseinandersetzung, die Tiefe der Auseinandersetzung mit neuen Informationen und beeinflussen dementsprechend natürlich das Verstehen und Behalten. Und im Sinne unseres kognitiven Verarbeitungsprozesses zielen sogenannte kognitive Lernstrategien vor allem darauf ab, relevante Informationen auszuwählen. Informationen zu organisieren, Informationen letztlich zu integrieren oder eben einfach nur zu wiederholen. Also entsprechend dieser Teilprozesse können wir verschiedene Lernstrategiearten und Typen voneinander abgrenzen. So die sogenannten Memorierstrategien können dabei vor allem Wiederholungsstrategien, also alle Strategien, die letztlich dazu dienen, neu gelerntes im Arbeitsspeicher zu halten, um letztlich die Übernahme dieser neuen Informationen, das Langzeitgedächtnis zu unterstützen. Also konkrete Beispiele hierfür sind zum Beispiel das Einprägen von Texten oder Gedichten durch das wiederholte laute Vorlesen oder das einfache Auswendiglernen von Schlüsselbegriffen oder von Vokabeln. Von diesen Memorierstrategien lassen sich sogenannte Transformationsstrategien abgrenzen. Und bei dieser Strategieklasse handelt es sich in erster Linie um informationsreduktive Vorgehensweisen, die letztlich den Selektions- und Organisationsprozess strukturieren. Das heißt, durch sie wird die Fülle des Lernstoffes auf das Wesentliche heruntergebrochen, auf das Wesentliche verdichtet. Und Durch diese Strategien werden die Teilinformationen zum Beispiel zu größeren Sinneinheiten, Sinnstiften zusammengefasst. Also insgesamt besteht der Kern dieser Strategie darin, die Struktur, nach der Wissen georganisiert ist, zu erkennen oder selbst zu generieren und quasi diesen Wissensplan mitzulernen. Also ein typisches Beispiel für eine einfache Variante dieser Strategieklasse wäre das Klassifizieren von verschiedenen Gegenständen nach ihren semantischen Merkmalen. Also ordnen wir im Rahmen dieser Strategie zu behaltenen Gegenstände bestimmten Oberbegriffen zu oder gliedern einen längeren Text in sinnstiftende Abschnitte oder fassen die Inhalte eines Textes in Überschriften oder in wenigen Schlagwörtern zusammen. Komplexe Organisationsstrategien sind aber auch daran beteiligt, wenn jemand die Zusammenhänge zwischen den wesentlichen Ideen eines Textes in einer Mindmap visualisiert oder wenn er einfach einen Handlungsablauf oder einen Prozess einfach in einem Flussdiagramm darstellt. Von diesen Transformationsstrategien lassen sich wiederum sogenannte Elaborationsstrategien abgrenzen. Diese Elaborationsstrategien dienen dazu, innerhalb neu zu lernender Inhalte, die Sinnstrukturen herauszuarbeiten, also zu konstruieren und um damit den kognitiven Prozess der Integration zu unterstützen, indem der Lernstoff und das neu gespeicherte Wissen, wenn natürlich unsere bereits gespeicherten Erfahrungen und Wissen möglichst vernetzt, sinnvoll vernetzt wird und natürlich auch die Übertragbarkeit, der Transfer des Neugelernten auf neue Kontexte mental erprobt wird. Also denken wir beim Einsatz von Elaborationsstrategien Einfach ein konkretes Beispiel zu einem abstrakt beschriebenen Sachverhalt aus. Wir machen uns vielleicht eine visuelle Vorstellung, also ein Bild von einem Sachverhalt. Wir notieren ein Sachverhalt vielleicht in eigenen Worten, denken uns vielleicht Analogien aus. Oder wir ordnen einfach nur neues Wissen und unsere bereits vorhandenen Wissensstrukturen ein und fragen uns, wie eigentlich das Neue mit dem bereits zusammenhängt, was wir eigentlich bereits wissen. Und durch die Nutzung der elaborativer Strategien und die dabei stattfindende Verknüpfung und Vernetzung unserer Informationen mit also unserem neuen Wissen, mit bereits bestehendem Wissen im Langzeitgedächtnis. Dadurch schaffen wir es eigentlich, dass später beim Abruf, also bei der Rekonstruktion des Gelernten aus dem Langzeitgedächtnis, mehrere Pfade zu dieser neuen, zu dieser zu erinnernden Information führen. Also Sie merken vielleicht, die Nutzung organisationaler und vor allem elaborativer Strategien führt zu einem sehr viel tieferen Verständnis, zu einer sehr viel tieferen Verarbeitung letztlich neuer Informationen, die sozusagen nachhaltig eigentlich unser Verstehen fördern. Die konkrete Ausführung unseres Handlungsplans müssen wir natürlich überwachen. In diesem Sinne beobachten selbstregulierte Lernende eigentlich permanent und kontinuierlich ihren eigenen Lernprozess. Und sie versuchen dabei, den aktuellen Ist-Zustand beim Erreichen ihrer Lernziele letztlich zu bewerten. Bei dieser Bewertung sind selbstregulierte Lernende dazu angehalten, in aktuellen Wissensstand vor dem Hintergrund ihrer selbstgewählten, ihrer selbstgesetzten Lernziele einzuschätzen. Sie müssen dabei prüfen, inwieweit sich eigentlich Diskrepanzen ergeben zwischen meinem geplanten und den jetzt durchgeführten Lernvorgehen, inwiefern sich Diskrepanzen ergeben zwischen meinen Zielen und eben auch meinem jetzt erreichten Lernergebnis. Und natürlich sind sie dazu angehalten, auch Gründe für das Auftreten derartiger Diskrepanzen natürlich zu identifizieren, um letztlich anschließend beim Auftreten eben möglicher Diskrepanzen zu reagieren und den Lernprozess eben neu zu modifizieren. Und diese Modifikation kann sowohl in der Neuausrichtung des eigentlich ursprünglich intendierten Handlungsplans, aber eben auch in der Neujustierung der ursprünglich gewählten und selbstgesetzten Lernziele münden.